Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie eine Formelfrage in Ilias erstellen können. Sie können eine Frage einerseits im Test direkt erstellen oder auch wie hier gezeigt in einem Fragenpool. Klicken Sie dafür auf den Button Frage erstellen und wählen Sie beim Fragetyp Formelfrage aus. Bestätigen Sie mit erstellen. Geben Sie der Frage einen guten Titel, damit Sie sie später immer wieder leicht finden können. Sie sehen hier bisher nur den Bereich, wo Sie die Frage eingeben und Sie würden zuerst eine Aufgabenbeschreibung eingeben und danach die Formeln. Sie finden hier unter diesem Editorfeld auch einen Hinweis, wie Sie die Formel einzugeben haben. In dem Sinne geben Sie das Dollarzeichen und zum Beispiel V1 für die erste Variable ein. Ich setze hier noch ein Plus als Rechtzeichen und eine zweite Variable, die das Ergebnis Resultat also 1 ergeben sollen. Sprich, das wäre also Variable 1 plus Variable 2 ergibt Ergebnis 1. Nun klicken Sie hier auf Frage analysieren, damit Elias die Frage erkennen kann. Wir haben sie korrekt eingegeben, deswegen sehen wir hier unten auch die weiteren Bereiche, die aufgeploppt sind. Vielleicht auch noch der Hinweis: Die Bearbeitungsdauer erscheint hier zwar im Kontext, ist aber derzeit deaktiviert und können Sie gerne ignorieren. Nun geben wir hier für unsere Variable 1 in diesem Punkt ein, welchen Bereich das Minimum und das Maximum sein soll. Ich nehme mal hier den Bereich 10 bis 20. In diesem Bereich soll also die Variable automatisch erstellt werden. Bei dem Punkt Einheit kommen wir gleich dazu. Das müssen wir später noch erstellen. Bei der Präzision können Sie auswählen, ob und wie viele Nachkommastellen angegeben werden. Geben Sie hier eine 0 an, ist keine Nachkommastelle erforderlich. Diesen Boot Teiler durch 1 ist ein wenig umfangreicher zu erklären, aber Sie können hier sehr getrost die 1 stehen lassen. Und wir schauen mal zur Variable 2. Hier halte ich den Bereich ebenfalls mit 10 bis 20 vor und belasse auch die Präzension bei 0. Nun kommen wir hier zum Ergebnis R1 und wir müssen hier die Formel nochmal eintragen. Das bedeutet, wir gehen hier nochmal nach oben in unseren Fragetext und kopieren uns das hier unten hinein. Auch hier gibt es einen Bereich Minimum und Maximum. Das wäre in unserem Fall 20 und 40. Ein kleiner Hinweis: Es gibt zwar hier den Button Bereich vorschlagen, der arbeitet der also Regel, aber relativ unzuverlässig. Hier können wir bei der Präzision auch gern wieder die Null mit eintragen, wie wir es bei den beiden Ergebnissen hatten. Sie können auch weiterhin noch hier einen Toleranzbereich prozentual mit festlegen. Auch hier die Einheit kümmern wir uns gleich danach, denn wir müssen die zunächst dann erstmal anlegen. Zum Schluss geben Sie hier noch die Ergebnistypauswahl ein. Einerseits ähm, geht es hier um Dezimalzahlen, andererseits aber auch um Brüche. Da müssen Sie gerne schauen, welche Einstellung, welchen Typ für Ihre Aufgabenstellung zutrifft. Und natürlich müssen Sie auch Punkte vergeben. Wir klicken zunächst auf Speichern, um die Eingaben zu sichern. Nun brauchen wir ja noch Einheiten. Die erstellen Sie zunächst hier oben in diesem Reiter Einheiten. Es sind momentan noch keine vorhanden, also erstellen wir zunächst eine Kategorie. Die Kategorie nennen wir mal Wegstrecken und speichern die ab. Nun haben wir die Kategorie erstellt und müssen die auch noch mit Einheiten füllen. Dafür klicken wir auf die Kategorie und fügen hier eine Einheit hinzu. Als Einheit nehmen wir mal zuerst Kilometer. Sie hat noch keine Basiseinheit, denn Kilometer soll unsere Basiseinheit gleich werden und hat den Faktor 1 als Basiseinheit. Und das speichern wir ab. Nun möchte ich noch eine zweite Einheit hinzufügen die wären in unserem Fall Meter m und können aber hier dann die Kilometer Einheit als Basiseinheit auswählen und der Faktor wäre in diesem Falle 0001 da ja bekanntlich ein Meter, äh, 1000 Meter ein Kilometer sind so da haben wir unsere Einheiten Sie können die natürlich auch nach Wahl immer noch löschen mit bearbeiten ist es manchmal ein wenig schwieriger, da müssen Sie manchmal aufpassen, wenn Sie die Einheiten schon in Ihrer Frage verwenden, wird Ilias das nicht zulassen. Aber dann gehen wir gern wieder in unsere Frage hinein und können nun hier die Einheiten bestimmen. Ich wähle mal aus, dass diese Frage hier mit Kilometer gestellt wird, dass also beide Variablen eine Kilometeranzeige als Einheit haben. Das Ergebnis jedoch kann mit beiden gewählt angegeben werden, also geben wir keine Auswahl hier ein und setzen aber bei beiden auswählbaren Einheiten ein Häkchen. So, nach der Speicherung schauen wir uns das einmal in der Vorschau an. So würde das jetzt hier aussehen in einem Test: 16 Kilometer plus 13 Kilometer macht nach Adam Ries. 29 Kilometern der einen Möglichkeit, wir haben das richtig berechnet, machen wir jetzt 29.000 Meter daraus, stimmt das ebenfalls überein. Das war der Fragetyp Formelfrage. Viel Erfolg und viel Spaß beim Nachprobieren.